Liebe Schülerinnen und Schüler, das Erfolgsprojekt Sommerschule findet heuer zum zweiten Mal statt und wurde stark ausgebaut. Dieses Jahr haben sich bereits 35.000 Schülerinnen und Schüler an 760 Schulstandorten für die Sommerschule angemeldet. Das sind um 59 Prozent mehr Schülerinnen und Schüler und 46 Prozent mehr Schulstandorte als im Jahr davor. Neben Deutsch wird in der Sommerschule 221 auch Mathematik unterrichtet, in der Volksschule zusätzlich auch Sachunterricht. Der Unterricht ist freiwillig, kostenlos und fließt positiv in die Mitarbeitsnote ein. Ganz besonders freut mich, dass dieses Jahr beinahe 700 Buddies freiwillig die Sommerschule unterstützen und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern helfen. Sie als Buddy haben im Rahmen der Sommerschule eine große Vorbildfunktion für die Schüler und Schülerinnen der Sommerschule, und tragen durch ihr Mitwirken wesentlich zum Erfolg dieser Sommerschule 2021 bei. Einige von Ihnen waren vielleicht auch schon das letzte Jahr als Buddy tätig und konnten somit im Vorjahr schon Erfahrung sammeln. Als Buddy helfen Sie aber nicht nur anderen, sondern Sie erhalten auch die Gelegenheit, die Schule aus der Sicht einer Lehrkraft wahrzunehmen. Denn insbesondere, wenn Sie sich für den Beruf als Lehrerin bzw. Lehrer interessieren, und sich fragen, ob diese Tätigkeit etwas für Ihre weitere Laufbahn wäre, bietet sich ein Einsatz als Buddy an. Die Sommerschule ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Es geht nicht nur darum, dass Schulkolleginnen und Schulkollegen bzw. Freundinnen und Freunde von Ihnen als Buddy Unterstützung erhalten. Im Zentrum steht vor allem das Miteinander. Miteinander lernen, miteinander Projekte gestalten, miteinander lachen vor allem miteinander Spaß haben. Für Ihr Engagement als Buddy möchte ich mich bei Ihnen bedanken und Ihnen allen viel Spaß bei der Sommerschule 221 wünschen. Und vielleicht findet der eine oder die andere von Ihnen Gefallen am Lehrberuf und kann sich vorstellen, Lehrerin bzw. Lehrer zu werden. Das würde mich ganz besonders freuen.